Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cringy Dingy. ist Folge 12. Allerdings äh, gibt es einen kleinen Twist, denn ihr seht ja schon, das Video ist sehr kurz. Und das erkläre ich jetzt erstmal kurz. Denn ähm, ich habe das Video ganz irgendwie, ich habe es ein bisschen geschnitten. Ich habe das für mehrere Stunden geschnitten, ich glaube für 4-5 Stunden. Und dann habe ich es gerade mal gerendert, habe es dann mal hochgeladen. Und dann äh, habe ich gewartet, bis das Video online war. Es müsste nämlich eigentlich dann online kommen um 15 Uhr. Was war? Es kam nicht online. Ich habe dann noch mal im YouTube Studio geguckt. Ich hasse das neue YouTube Studio, by the way. Habe ich geguckt, warum ist das nicht online? Und es wurde einfach weggestrikt. Instant weggestrikt das Video. Man kann es nicht nicht anschauen. Es ist gesperrt für alle Zuschauer. Warum? RTL. RTL 2 Fernsehen stand da, hat einfach alles weggemacht. Und ich dachte mir so, okay, ich guck mal, welche Stelle das war. Ähm, Ich schalte das Video nochmal ein wenig neu, mach so eine halbe Minute oder so weg und dann passt wieder alles. Weil man muss äh, bei, bei Hilf mir Folgen einfach immer hin und wieder mal ein paar Cuts setzen, damit ihr das nicht richtig erkennt. Äh, das sind ja eh nur Bots, die das checken. Das checkt ja kein richtiger Mensch, denke ich mal. Und dann habe ich es ganz normal neu gerendert. Mehrere Stunden gehen, gehen weiter und weiter. Dann lag ich das Video noch mal neu hoch. Das kam bei Leuten in der abo rein. Mir 6 hat das irgendwie nicht erkannt. Dachte mir so, ja, okay, vielleicht ist er gerade langsam. Und zehn Minuten später wurde das Video auch runtergenommen. <lacht> Der gleiche Grund. Es war exakt der gleiche Grund. Nur an einer anderen Stelle im Video. Dachte ich mir so, okay, dann schneide ich das Video einfach nochmal. An der Stelle mache ich einen Spiegelruck rein. Hast du nicht gesehen, mache ich da. Und dann passt das wieder. Das ist insgesamt eine Minute weg gewesen oder so. Ja, ich habe wirklich so viel gemacht wie möglich. Ich, ich renne das nochmal neu bis immer 0 Uhr, 1 Uhr morgens und lasse es nochmal hoch. Rat mal, was war. Es wurde wieder von RTL2-Fernsehen weggestrikt. Ja, äh... Ab dem Punkt dachte ich mir nur so, okay, ich kann jetzt so lange weitermachen, wie ich will. Am Ende mache ich mir nur das Video kaputt und dann kann man sich das nicht mehr richtig gönnen. Und ähm, ich dachte mir dann einfach nur, wenn ich das Video hochladen kann, dann lade ich es woanders hoch. So, und dann habe ich mir auf jeden Fall überlegt, dass ich das Video vielleicht irgendwo anders halt hochlade. Ähm, dachte mir so, vielleicht auf Vimeo. Hab mir Video Vimeo einen Account gemacht. Deswegen ist aber nur... Äh, <lacht> mein Video ist zu groß. Und das ging ja immer so weit. Ich habe noch mehrere Webseiten gesucht. Detail das ist, das ist zu groß. Detail ist zu groß. Datei ist zu groß. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Datei ist zu groß. Äh, whatever, ne? Und dann ist mir eingefallen, so, auf Twitch kann ich doch Videos hochladen, oder? Nö. Nur wenn du Affiliate bist. Habe ich mehrmals überlegt, was mache ich dann? Patreon vielleicht. Dann muss er aber dafür bezahlen. Dann lieber nicht. Ähm. Und dann ist mir aber eingefallen, ich kann das Video zwar nicht hochladen auf Twitch, aber ich kann es doch restreamen. Und das habe ich gemacht. Unten in der Beschreibung könnt ihr auf meinen Twitch-Link äh, gehen. Einfach irgendwo oben ist es, müsste es sein. Klickt ihr drauf. Und da, ja, dann könnt ihr euch das Video ganz normal anschauen. Kein Problem. Es sollte alles klappen. Ich hoffe, das bleibt doch so. Ich hoffe, Twitch ist kein Arschloch, so wie YouTube. Das ist alles so easy peasy. Auf jeden Fall. ich wollte das nur das sagen, dass ihr das Video hier auf YouTube nicht anschauen könnt und danke, dass ihr mehrere Minuten verschwendet habt euer Leben, um mir gerade zuzuhören. Ähm, falls ihr äh, euch das Video gefällt, dass ich auf Twitch jetzt hochgeladen habe, dann lasst unter diesem Video bitte ein Like da. Und, also das hier ist übrigens Zeit, wo du die Verlinkung zum Video. Man kann ja auf Twitch keine Links, äh, keine, keine Likes machen, keine Kommentare. Deshalb, ähm, liked dann bitte das Video hier, wenn euch das Video gefällt. Oder gefallen hat, oder whatever. Und wenn ihr Kommentare habt zum Video, dann hier drunter, hier, wo ihr gerade anschaut, hier drunter schreiben. Dankeschön. Haut rein.